Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video zum PC Building Simulator. In diesem Spiel geht es darum, dass wir das Geschäft von unserem Onkel übernehmen, der sich entschlossen hat, weil es bei ihm nicht so gut lief, das Geschäft an uns zu übergeben und wir sollen dieses Geschäft jetzt von vorne beginnen und neu aufbauen. Ich äh, freue mich auf dieses Spiel. Ich selber war mal Informatiker, habe mich dann aber entschlossen, einen anderen Beruf einzuschlagen und somit... Kenne ich mich ein bisschen aus, bin gespannt, wie sie mir das weiterhelfen wird und äh, wie oft ich irgendetwas vergessen werde und wie oft ich failen werde. Legen wir mal los. So, wir starten erstmal im ganz normalen Standard Office, im Standard Shop. Wir können uns dann noch den Razer Shop, den Republic of Famous Shop und den NCXT Shop anschauen. Aber für den Anfang machen wir es erstmal im Standard Gebäude. So, das Spiel lebt jetzt, wir schauen uns ein bisschen den Ladescreen an und wir sind jetzt in unserem Geschäft. Wir sollen uns zunächst an unseren PC setzen, der sich hinter der Tür befindet und äh, sollen die E-Mail-Anwendung auf dem Desktop öffnen, denn wir haben Post. Lustigerweise habe ich denselben Hintergrund auf meinem PC. So, wir sind jetzt an unserem Geschäfts-PC, auf dem wir unsere E-Mails abrufen können. Hier müssen wir sogar Doppelklicken, ein einfacher Klick ist einfach nur das Auswählen, ein Doppelklick ist dann Ausführen. So und hier haben wir eine Mail von timbo 2000 unser Onkel. Hallo, vielen Dank, dass du das PC-Geschäft für mich übernimmst. Entschuldige bitte, dass es nicht in einem besseren Zustand ist. Ein paar Hinweise. Das Unternehmen läuft nicht allzu gut und es gibt ein Geld auf der hohen Kante. Miete und Strom werden monatlich berechnet. Achte darauf, dass du beides bezahlen kannst. Ich hatte noch einen letzten Auftrag, der beim Aufbringen der Miete helfen sollte. Siehe E-Mail unten. Vergiss beim Prozessereinbauen nicht die Wärmeleitpaste. Das habe ich ständig verschlammt und es kam zu Überhitzungen. Denke mal, jetzt bist du startbereit. Jetzt ist es dein Geschäft und du kannst nach Belieben schalten und walten. Hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Ein dich liebender Onkel Tim. Yes, ich musste mir 15 Dollar für Sprit beugen, du weißt wie es ist. Ach ja, bleibt ja in der Familie. Kannst ja irgendwann zurückbringen. Aber du hättest mir schon ein bisschen Geld in der Kasse lassen können. Ich meine, jetzt darf ich hier mit minus 15 Dollar anfangen. Jetzt macht er noch ein bisschen Werbung für sein Projekt Cloud Notes. Hallo, ich habe vorhin an einen PC geschraubt und vergessen, welches Netzteil für die Unterstützung des 3080 notwendig ist, den ich gerade eingebaut habe. Sowas könnte nur von jemand kommen, der meine neue App Cloud Notes nicht verwendet. Vergisst du auch mal häufiger was? Suchst du nach Möglichkeiten, bei der Arbeit schnell mal was zu notieren? Dann solltest du Cloud Notes ausprobieren. Das ist eine tolle App, in der du Notizen zum Bau von PCs schreiben und jederzeit wieder aufrufen kannst, wenn du sie brauchst. Das ist ganz schön. Diese App ist eine von denen, die du unbedingt haben solltest, bereit zum installieren. Ich hoffe, sie hilft dir. Dein Onkel Tim. P.S. Ich habe dir außerdem Zugriff auf einen Prototyp gegeben, an dem ich arbeite. Auch damit kannst du diese App in deinem Inventar aktivieren. Und dann haben wir noch eine Mail von äh, g.orbin at mail.com. Virus. Hallo Tim, ich hoffe du kannst mir helfen. Mein Computer läuft langsamer als üblich und ich denke ich habe vielleicht etwas angeklickt, was ich nicht anklicken hätte sollen. Vielleicht habe ich einen Virus. Danke. Gary. Ach Gary, um deinen Virus kümmere ich mich sehr gerne. Du solltest halt vielleicht daraus lernen, dass du nicht unbedingt alles im Internet anklicken solltest. Aber was du auf jeden Fall gerne anklicken kannst, ist der Abonnieren-Button und der Daumen nach oben. Lass mir auch gerne einen Kommentar da. Äh, sag mir, wie dir das Video gefallen hat oder was ich vielleicht besser machen soll. Ich freue mich über jeden Kommentar und danke euch jetzt schon. So, wir gehen zum PC. Der steht schon hier, äh, ist uns schon angeliefert worden. Wir nehmen ihn auf. Und tragen ihn hier auf unseren Arbeitsplatz. So, jetzt haben wir ihn hier stehen. Das gute Ding. Wir müssen diesen PC anschließen, damit wir den Auftrag auch durchführen können. Wir sollen nämlich einen Virenstern durchführen. Wir können drei oder Kabel drücken und dann erstmal alles anschließen, was wir brauchen, um überhaupt etwas auf diesem PC machen zu können. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Kabel, das ist das HDMI-Kabel vom Bildschirm. Wir nehmen das USB-Kabel von der Maus, schließen es auch an. Dann nehmen wir noch den Strom und ganz wichtig ist natürlich auch die Tastatur. So, jetzt müssen wir noch unseren USB-Stick anschließen, damit wir den Virenscanner installieren können. So, dafür drücken wir jetzt 1 oder installieren und kommen in unser Inventar. So, siehe hier. Jetzt schließen wir hier den USB-Stick noch an und können P oder auf Strom drücken und können den PC damit hochfahren. Und wenn der PC dann hochgefahren ist, dann hören wir einmal den kurzen Ton und sehen hier unser Betriebssystem, das Omega-System, glaube ich heißt das. Hier können wir jetzt den Virenscanner installieren. Das läuft auch so durch, wie es im echten Leben ist. Am Ende wird es immer langsam und du wartest am Ende ewig, bis es von 99% auf Fertig springt. Jetzt müssen wir noch den Computer neu starten, damit die Änderungen wirksam werden und hören, wie der PC runterfährt. So, jetzt sind wir wieder in der Hood. Wir können jetzt auf den Virenscanner klicken und mal scannen nach infizierten Dateien. Oh, 339 Dateien hat er gleich mal infiziert. Das geht alles so viel schneller als im echten Leben. Es wäre so geil, wenn das einfach im echten Leben auch so funktionieren würde. Wir klicken auf Dateien säubern und sind schon fertig. Das ist der schnellste Virenscanner der Welt. Wenn wir wollen, können wir hier den PC einfach ausschalten oder wir gehen her und nehmen den PC einfach so. Wir müssen nicht mehr abstecken und so, nichts. Stellen wir ihn hier hin, sind fertig mit dem Auftrag und können über die E-Mail, die wir bekommen haben, einfach passieren. So, wir haben dafür 100 Dollar verdient. 100 Dollar für einen einfachen viren Stand und ein paar Viren löschen. Ich was ist denn das für ein geiler Stumpensatz, ne? So, wir haben den ersten Auftrag abgeschlossen und sollen morgen wieder kommen und nach den wir neue Aufträge haben. ExtremePCUK.com uh, Ich glaube, das spielt kommt aus England. Haben wir hier auch wieder ExtremePCUK. Alles klar. Colossal Clash, mit ein bisschen Werbung dran, alles fertig, du hast heute alle verfügbaren Aufträge erledigt, geh zur Tür hinaus und komm morgen wieder und warten neue Aufträge. Okay, ja wir gehen hier schon, wenn das Spiel uns so in Stress macht zu gehen, dann gehen wir halt. runter. So, hier können wir unseren Tag beenden und zum nächsten vorrücken, derzeit haben wir keine offenen Aufträge, aber in der Regel lohnt es sich nachzuschauen, ob wir Teile bestellt haben, die wir morgen brauchen, bevor wir nach Hause gehen. Heute haben wir nichts bestellt, weil auch keine Aufträge da sind. Wir beenden den Tag, gehen nach Hause und arbeiten. Wir haben ein paar E-Mails bekommen, die können wir uns jetzt anschauen und haben neue Aufträge. Ja, hier hinten haben wir einen Lagerschrank. Ah, verdammt, wir den brauchen nur noch Level 6. Hier ist eine dritte Werkbank, hier ist die zweite Werkbank, die wir erst mit Level 3 bekommen. Und hier haben wir das Inventar noch einmal. Alles klar. Oh, gleich vier neue mails davon sind vier Aufträge. Alles klar. So, okay, das hier ist einfach nur ein Dankes-E-Mail, alles klar. Wir löschen mal besser die bisherigen E-Mails, sonst vermüllt unser Posteingang. So, hello at germandental.com. Ein Zahnarzt, okay. Okay, er möchte, dass wir einen Blick auf seinen PC werfen. Der läuft nicht mehr so gut wie damals, als er ihn gekauft hat. Wahrscheinlich hat er ihn auch nicht gut genug gepflegt. Er sieht ein bisschen verstaubt aus. Wir sollen ihm eine Generalüberholung verpassen. Wenn ja, würde er ihn heute Abend vorbeibringen, damit wir, damit wir morgen früh ans Werk gehen können. Wir kriegen dafür wieder 100 Dollar. Wir sollen Viren beseitigen und äh, vom Staub befreien. PC-Status bereit für Blutvorgang. PC-Daten. Alles klar. Hier sehen wir also die Bestandteile des Computers. Wir sehen den Leistungswert und wie viel dafür... Also wie viel wir dafür kriegen könnten, glaube ich, wenn wir ihn verkaufen würden. Gut, wir nehmen den Auftrag an. Jo, alles klar. So. Der braucht eine neue Festplatte. Bezahlt uns 280 Dollar und will 50 Dollar Budget geben. Wir sollen eine 500 Gigabyte Festplatte einbauen. Er, er bringt den PC gleich morgen in der Früh bei. Alles klar, machen wir auch. Gäser, dieser wie auch immer. Hallo, meine Grafikkarte ist abgeraucht und ich brauche das gleiche Modell als Ersatz eine Nvidia GTX 970, vielleicht eines dieser Schien-Exemplare. Er ja, kann den PC gleich morgen in der Früh einliefern. Ja, nice. 265 Dollar Budget, wir kriegen dafür 260 Dollar zusätzlich. Wir sollen die Grafikkarte ersetzen durch eine Geforce GTX 970 Gamer oder besser. Alle Aufträge angenommen. Wir brauchen einmal eine Festplatte. Und eine Grafikkarte zum Ersatz. Mal sehen, ob wir das alles schon bestellen können. Ich vergesse natürlich wieder mal, dass ich doppelt muss. Ich bin jetzt nicht gewöhnt, in einem Game doppelt klicken zu müssen, damit das auch gilt. Wir brauchen einmal eine Festplatte. Und zwar eine 500 GB Festplatte. Hier haben wir so 50 Dollar. Tostet insgesamt 80 Dollar. Wir haben dann noch 5 Dollar über. Nice. Läuft. Gehen wir gleich mal in den ersten zwei Tagen weiter. Aber bevor wir das hier rausfinden, sage ich Ciao und bis zum nächsten Video. Ich freue mich schon. Vergesst nicht zu abonnieren. Haut mal auf den Like-Button drauf. Schreibt mir einen Kommentar und schreibt mir gerne, was ihr in eurem PC eingebaut habt in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.